Boah, das war echt krass. Äh, war wie, wie so ein Blindflug, so ein bisschen. Das hat mich da echt saublöd angestellt, muss ich sagen. ich denke, das ist eine der behindertsten und dümmsten Runden, die ich jemals gefahren bin. So, wir sind hier mitten im Nirgendwo, irgendwo im Nirgendwo, um genau zu sein. Es sieht fast aus, als wenn es die spanische Rijeka wäre. Nein, wir sind in Calafat. Calafat ist eine kleine Rennstrecke in Höhe Tarragona, 100 Kilometer. 100 Kilometer äh, südlich von Barcelona, Barcelona. Ähm, und ich war noch nie auf der Rennstrecke, deswegen gehe ich später noch mit dem Steven raus, Steven erklärt mir ein wo es lang geht und jetzt schauen wir mal, ob sich die Strecke hier auch wirklich lohnt. Bleibt dran! Also das ist wirklich eine heftige Strecke. Ich muss sagen, ich habe mich noch nie so saublöd angestellt auf einer Strecke, die ich nicht kenne, weil da immer die Scheitelpunkte so blind über die Kuppe versteckt und so und boah, das war echt krass, äh, war wie, wie so ein Blindflug so ein bisschen. Und ich bin auch ein bisschen verwöhnt, weil ich halt die Strecken, so viele Strecken kenne und nach so viele Strecken, die ich kenne immer und immer wieder fahre und selten neue Strecken habe. Und jetzt habe ich mich da echt saublöd angestellt, muss ich sagen. Ich denke, das ist eine der die behindertsten und dümmsten Runden, die ich jemals gefahren bin. Aber das sollte man auch mal erlebt haben. Ne? Äh, jetzt filme ich hier draußen noch ein bisschen. Es ist natürlich so, dass ich nur einen Tag hier bin. Beziehungsweise eigentlich nur halben, so richtig. Und... Da macht es auch wenig Sinn, jetzt da auf eigene Rundenzeiten zu gehen. Äh, macht wenig Sinn. Von dem her, alles gut. Es ist eine interessante Strecke, wo man auf jeden Fall mal herkommen soll. Was sagst du zu der Strecke? Ich mag die Strecke sehr gerne. Über Weihnachten war ich immer gerne hier. Ja. Das Wetter war immer super hier, über die Jahreszeit. Und das Schöne ist hier, ob 1000 oder 600er macht hier kaum einen Unterschied. Okay. Sehr anspruchsvoll, gibt hier schöne Passagen. Das Omega ist sehr schön. Startziel macht richtig Fun. Ja, Wenn du da reinhalst, die, okay. die kriegt so leicht links weg. Und dann in die 180 Grad. Dann rausbeschleunigen auf die Scheißhauskurve, mhm. so heißt die wirklich, weil die Toilette da ist. Ja. Äh, die mag ich gar nicht, 180 Grad links, die treffe ich nie. Also abfliegen möchte ich hier aber auch nicht? Nee, abfliegen will man hier nicht. Ist nicht so empfehlenswert, glaube ich. <lacht> ich obwohl, die, obwohl die wirklich jetzt, wo ich das erste Mal hier war vor sechs Jahren, bis jetzt, die haben hier einiges gemacht. Ja. Wirklich, also die haben hier einiges gemacht. Die haben hier auch neue äh, äh, Asphaltstücke reingemacht. Ich weiß gar nicht, warum. Ich, diese Schikanen hier, zwei Stück, die haben sowohl Formel E oder sowas, die fahren hier. Okay. Das ist wirklich super hier. Cool. Ja, dann lass uns dann mal rausgehen. Nachmittag. Ja, sehr gerne. Ja, alles in allem kann man sagen, es ist eine echt sehr technische Strecke, die nicht, der hat echt in sich, äh, sehr viele Umlegphasen, blinde Umlegphasen. Und man muss da musst du genau wissen, wo du wo du wo es hingeht. Ne? Und selbst auch ein erfahrener Fahrer wie ich, also heißt, der erfahren, ich fahre halt extrem viel. Nicht unbedingt so schlecht. Aber zu denken, man könnte eine solche Strecke innerhalb einem halben Tag einfach mal so lernen. No chance, no chance. Überhaupt kein dran denken. Das ist echt extrem tückisch hier. Aber ähm, das reizt mich natürlich, äh, das trotzdem zu besiegen. Ne? Und heute werde ich das zwar nicht mehr schaffen, weil wir fahren jetzt weiter Richtung Aragon, die Strecke kenne ich, da freue ich mich drauf. Aragon ist geil, das ist eins der Motorradrennstrecken Meccas, meiner Meinung nach. Und hier Calafat, ja, mit einem weinenden und einem lachenden Auge, Freund auf Aragon. Andererseits hätte ich hier schon zwei, drei Tage mal für mich gehabt, um einfach mal die Strecke kennenzulernen, aber jetzt geht's weiter. Richtung Aragon. Also, danke fürs Zuschauen.